Ja, dann herzlich willkommen zum, zum dritten EDU-Hangout, ähm, diesmal mit Julian. Ähm, ja, Anne ist leider immer noch krank, deshalb habe ich die Anmoderation heute gerne wieder übernommen. Ähm, für die, die mich noch nicht kennen, ich bin auch beim Stifterband angestellt, arbeite da im Handlungsfeld Bildung gemeinsam mit Anne und habe auch ähm, gerade in den Anfangszeiten, in der Anfangsphase bei Schule in der digitalen Welt bei dem Programm und das es hier heute ja gehen soll, ähm, gerne mitgewirkt. Ähm, auch wenn ich heute nicht mehr mit dabei bin, sonst würde ich gerne auch beim Arbeitsstuhl bleiben, so wie es sonst im Netzwerk üblich ist. Ich habe auch nur kurze ähm, Anmerkungen. Und zwar ist dieses Hangout ja ein Austauschformat, das dazu dienen soll, ähm, ja eher interaktiv zu sein und deshalb, damit das möglich ist, würde ich euch jetzt, ihr seid aktuell noch als Teilnehmer zugeschaltet, zum Referenten ernennen. Das müsste jetzt ohne weiteres hoffentlich möglich sein. Gegebenenfalls müsst ihr das nochmal bestätigen. Dann könnt ihr nämlich auch eure Kameras und eure Mikrofone äh, freischalten. Das könnt ihr jetzt gerne machen. Dann ist auch die Kommunikation und der Austausch ein bisschen persönlicher. Ähm, wenn ihr das nicht möchtet, weil wir Nämlich, ah hallo Ulf, Hallo. das hat schon mal geklappt, ähm, weil wir nämlich diese äh, dieses Session hier, diese Stunde möchten wir auch aufzeichnen oder wir zeichnen sie auf und möchten sie anschließend veröffentlichen. Also wenn ihr jetzt äh, nicht möchtet, dass ihr mit äh, Name oder Bild ähm, da aufgezeichnet werdet, dann schaltet bitte die Kamera aus oder ihr könnt auch gerne ähm, ein Pseudonym benutzen. Oder ihr könnt ähm, dann, wenn ihr die Kamera nicht benutzt und auch nicht über das Mikrofon gerne über den Chat euch beteiligen. So, genau. Genug der Vorrede. Ähm, ja, und jetzt würde ich einfach an Julian übergeben. Ähm, schön, dass ihr da seid. Ich übernehme dann mal. Ich muss jetzt nur einmal auf meine Präsentation übergehen. Ihr seht jetzt schon äh, meine Seite, oder? Ja. ja. Und auch jetzt die Powerpoint-Präsentation. Ja, schön. Ähm, in dieser intimen Runde ähm, mache ich das auch gerne dann so, dass ich das gerne jetzt ein bisschen auch an ähm, euch anpasse, äh, was in dieser Hinsicht dann ganz gut ist, dass ich äh, die Umstände von Ulf zum Beispiel kenne, aber wenn du, äh, Claudia, äh, irgendwelche speziellen Wünsche hast äh, und Fragen, dann interagiere auch bitte mit dem Chat. Ähm, gerne auch ähm, dazwischengrätschen, wenn mal was unklar ist oder so. Dann kann ich mich passgenau an euch anlocken und an eure Fragen. Die Präsentation habe ich gestern schon mal bei einem Webinar gehalten. Dort hatten wir ein paar mehr Teilnehmer von 70. Das heißt, ein paar interaktive Sachen sind dabei, die ich überspringen werde. Lasst euch davon nicht irritieren. Worum geht es eigentlich? Lehrkräfte im Homeoffice, wie integrieren wir Kolleginnen von zu Hause in die Schulgemeinschaft? Und Homeoffice äh, ist jetzt mal eine ganz liebevoll gemeinte äh, Formulierung des Ganzen, worum es eigentlich geht. Ähm, es gibt schon eine problematische Benennung des Ganzen. Homeschooling kann man und soll man nicht verwenden, weil das eine äh, Form äh, ist, die ähm, gerade nicht stattfindet. Ähm, Homeschooling ist halt wirklich... Das Beschulen zu Hause und das, was äh, momentan stattfindet, ist eher Distanz lehren, Distanz lernen. Ähm, ich habe es aber genannt, weil ich glaube, dass wir auch eine Situation sind, die wir aus der Wirtschaft kennen. Man ist zu Hause und muss von dort aus irgendwie arbeiten. Und darüber, es ist nicht nur Schule. Es ist nicht nur Unterrichten, sondern auch Arbeiten, mit Kollegen arbeiten. Und deswegen finde ich persönlich eigentlich auch Homeoffice gar nicht mal so verkehrt. Ähm, aber darum gibt es eine Debatte und ich bin ein bisschen leidenschaftslos, wie es zu nennen. Am Ende geht es nämlich um den Inhalt. Und ähm, genau das überspringen wir. Ähm, die Umfrage ist ganz interessant. Die möchte ich euch gerne einmal zeigen, ähm, was nämlich die Ergebnisse waren was die Ergebnisse waren von den Teilnehmenden, die, äh, weil ich den gefragt habe. Zum einen ist die Frage sehr interessant, äh, wie viele Leute, äh, an wie vielen schon gibt es eigentlich ein sogenanntes Learn-Management-System. Äh, ich glaube, vor einiger Zeit äh, wäre die Frage noch deutlich anders gewesen äh, und äh, die meisten hätten keins gehabt. Wir sind jetzt schon über der Hälfte bei dieser Umfrage, weil natürlich man ja auch immer ein bisschen beachten muss, äh, wen man dort fragt. Und eigentlich ganz spannend, ein Konzept zur Integration für Lehrkräfte aus dem Distanzlernen hat fast keiner. Also drei, dreimal ja, Jahr finde ich schon spannend, hätte gerne mehr dazu gehört, aber von der Seite gab es jetzt nicht so viel Input. Und dann habe ich auch gefragt, was glaubt ihr denn, was braucht man, um Lehrer im Distanzlernen zu unterstützen? Und hier ist wirklich alles dabei. Äh, Programme kennen, digital fit und motiviert sein, Mut, die Medienkompetenzen nicht aufgeben, die Didaktik, interessiert sein das sind alles Punkte, wo ich zustimme und sage genau, äh, um diese Punkte geht es äh, Gesprächsführung, äh, Teams von Detail bis ins Große das alles muss es sein, gar keine Frage äh, wir sind jetzt sogar an dem Punkt, eher zu fragen, wie kann man das umsetzen wie kriegt man das eigentlich hin? Und da wollte ich jetzt ein paar Impulse geben heute, ähm, was man beachten sollte in der Situation, wie man vielleicht auch mit ähm, Lehrkräften umgeht, äh, die sich in dieser Situation befinden. Das soll ein paar Impulse geben, auch für die Frage, die man als Schule, was man, welche Ideen man als Schule ähm, entwickeln kann. Und am Ende gibt, haben wir auch ein Dokument, äh, wo das alles gesammelt ist. Jetzt weiß ich zum Beispiel, dass Ulf... Ähm, dass du bist jetzt nicht Schulleitung, sondern ähm, also Orientierungen für Schulentwicklung ähm, ist jetzt nicht unbedingt sofort, dass du sagst, das kann ich morgen umsetzen. Aber vielleicht können wir auch ein paar Punkte uns angucken was man auf Ebene der Lehrkraft machen kann. Und damit fangen wir mal an mit der Frage, mit welchem Kollegium befassen wir uns eigentlich gerade? Und das Kollegium ist einfach sehr heterogen. Das ist, äh, da lege ich meine Hand für ins Feuer, in jedem Kollegium, in jedem Team so, dass äh, wir, wenn wir uns Kompetenzen angucken, am äh, Moment, äh, bevor ich weitermache, äh, diese äh, Befragung fand innerhalb meines äh, Seminars, Webinars gestern statt. Also ich habe in der Umfrage, ich habe, vor, ich ähm, referiert habe, diese Umfrage gestellt und äh, alle Teilnehmer haben entsprechend geantwortet. Äh, sonst wirkt dann das total auch eine belehrend. Nachfrage. Gerne, ja. Dann noch eine kleine Nachfrage. Ähm, was für Leute waren das dann, die dann gestern in der Seminarveranstaltung dabei waren? Also was waren das für 47 äh, Lehrkräfte? Das kann ich leider nicht sagen, weil darauf habe ich keinen ähm, Fokus äh. gesetzt. Ich, ich bin nachher mit denen ins Gespräch gekommen und hatte dann auch Grundschule, Gymnasium, Gesamtschule, alles dabei. Es war von Klett. Und dementsprechend war es ganz breit gestreut, ähm, aber äh, die Situation war, also ich sag mal, das ist der gute Durchschnitt gewesen. Bei der Größe war auch, glaube ich, dann auch einfach wirklich jeder vertreten. Äh, und okay. die Bundeslandkarte hat auch einmal wild alles gezeigt. Grundsituation ist gerade das Kollegium, was wir uns anschauen, äh, in dem ihr euch befindet und auch alle anderen Schulen. Und ähm, wenn wir uns ähm, gerade Medienkompetenz angucken, dann ist ähm, immer diese Teilung dabei, die wir ähm, kennen. Und diese Teilung wird ja immer... Äh, wurde gerne oft sinnbildlich durch diese Bleistiftmittler äh, gezeigt. Äh, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt. Äh, ich ich zeige sie gleich nochmal. Äh, und das Kollegium, meistens sagt man, es ist jung und es ist alt, es ist irgendwie affin und nicht affin. Und wir alle wissen, das kann nicht immer so funktionieren. Äh, es gibt Ältere, die sind super fit, äh, Jüngere, die von Anfang an sagen, ich habe gar keinen Bock auf äh, digitale Medien. Äh, irgendwo ist dort eine Grenze. Ihr könnt mir gerne äh, widersprechen an diesem Punkt, wenn ihr sagt, nee, wahrscheinlich ist doch äh, eine Alterssache dabei, aber ich nehme das mal so als, als gegeben an. Aber auf jeden Fall die Ausnahmen, würde ich sagen. Ja, ja. Jetzt haben wir ein, äh, ein Problem und das Problem will ich einmal nochmal skizzieren, nämlich, äh, äh, nee, ich wollte erst mal den Stift, erst den Stift zeigen, äh, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, diese bleistift Metapher. Diese Aufteilung des Kollegiums, dass wir vorne halt diese Speerspitze haben der Vorreiter, die immer draufpreschen, die auch alles können, gefolgt von einer ganz großen Gruppe von billigen Lehrkräften, die, wenn sie den Mehrwert erkennen, des Ganzen dabei wären. Und dann gibt es halt den Teil Anhängsel und Muffen, die so wirklich die Blockierer sind einer Veränderung. Es ist total sinnvoll zu zeigen, dass auch das vollkommen eine normale Situation ist. Bei jeder Veränderung, in jedem Prozess gibt es eine solche Aufteilung. Das ist auch normal für Gruppen, dass sich immer solche Lager bilden. Es ist aber ganz wichtig, dass es Wege gibt, dass, Sherte, ich mal den hier an, dass die Spitze Möglichkeiten findet, zu unterstützen nach unten, dass ein Austausch stattfindet. Und diese Lagersache ist auch schon innerhalb eines funktionierenden Kollegiums schon ganz schwierig geworden teilweise, weil man nicht immer in dem non-formalen, informellen Austausch ist. Und daran arbe arbeiten wir ja schon eh, dass man versucht, auch da die Masse hauptsächlich zu fokussieren und denen sagt, was der Vorteil von Digitalisierung ist, damit in diese Richtung dann eine Möglichkeit der Veränderung entsteht. Jetzt haben wir aber ein Problem, nämlich, dass äh, eine weitere Teilung jetzt stattgefunden hat, nämlich, äh, wir unterscheiden jetzt in Risikogruppen und Nicht-Risikogruppen. Und das ist auch ganz wild durcheinander. Ähm, natürlich sind Ältere verstärkt betroffen, aber auch Jüngere können ja dazugehören. Und ähm, das verschärft die Situation. Sie verstärkt in der Situation, äh, in dem wir jetzt eine, möglich, nicht mehr unbedingt davon ausgehen können, dass Kommunikation in alle Richtungen stattfindet. Ähm, leben und leben und arbeiten in einer Schule ist ein Jonglieren von Umständen. Das ist Tür und Angelkonversation, das sind irgendwelche Pinnwände die man beim Butteressen, Butterbrot essen, kauen, äh, irgendwie sich äh, anguckt. Und das haben jetzt ein Großteil der Lehrer nicht mehr. Ähm, es gibt keine gute systemische Struktur, um Kommunikation zu geben. Auf lange Sicht führt das dazu, dass eine Belastung stattfindet von den Lehrkräften, die vor Ort sind. Das heißt, die wenigen, die schon da sind, sind schon überlastet, waren auch schon jeher überlastet und müssen jetzt sozusagen alles noch weiter ausbaden. Und jetzt haben wir auch noch Lehrkräfte zu Hause, die gerne wahrscheinlich auch was machen würden, aber auch nicht unbedingt das Know-how haben, um einzugreifen um mitzuwirken. Und das ist eine ganz, ganz schlechte Situation, wenn wir uns jetzt den Herbst und den Rest des Jahres angucken, ist keiner so mutig zu sagen, das wird alles besser. Wir müssen von einer Situation ausgehen, dass ähm, ein Mischverhältnis, ein Blended Learning System oder auch eventuell ein, Erwe ein erneuter Lockdown theoretisch und praktisch möglich sind. Und für dieses Szenario sollte man sich wappnen. Da sollte man sich wappnen auf kleiner und größerer Ebene. Die größere Ebene hat vielleicht eure Schulleitung auf dem Schirm und auch jede Organisation, die da drüber ist. Aber auch kollegial kann man sich überlegen, wie wir uns da entgegenstellen können, wie wir uns wappnen können. Und das ist ein bisschen jetzt das Ziel, was ich heute euch als Impulse mitgeben möchte, dass da ein paar Ideen schon existieren und auch gerne weitere Ideen gesammelt werden kann. Ich habe auch nichts dazu. Also ich bin gespannt, was kommt. Okay, super. Ähm, gucken wir uns jetzt äh, die Gruppe an, wir gucken uns an, ähm, eine, eine Gruppe, die nicht präsent ist und auch tendenziell ähm, nicht unbedingt fähig. Und dann ist jetzt die erste Frage, was könnte man denn mit dieser Gruppe machen? Jetzt können wir natürlich sagen, setzt euch doch mal damit auseinander. Ähm, einfach probiert doch mal, macht doch mal Distanz, denn hier ist eure Klasse, ähm, löst das mal. Ähm, mit dieser Situation kommt man nicht weit. Äh, selbst wenn man sagt, äh, hier ist, äh, geht aufs Twitter-Lehrerzimmer und alle sagen, ja, das ist super dort, glaube ich nicht unbedingt, dass man dort die meisten abholt äh, und die dann automatisch sich entwickeln zu Digital Native. Ähm, wir reden hier von der Tatsache, dass äh, eine Betreuung äh, gegeben sein muss für Lehrkräfte teilweise, die nicht wissen, wie man sicher sich im Internet bewegt. Und äh, da ist jetzt die Frage, wie sind die sinnvollsten nächsten Schritte? Und der erste Schritt ist und bleibt äh, Befähigung. Das heißt, bevor wir überhaupt über Technik reden, es muss etwas äh, anderes erst klar sein, nämlich die Möglichkeit, dass diese Lehrkräfte äh, in der Lage sind zu lernen. Und das ist gar nicht mal so leicht. Äh, in dieser digitalen Bildung wird gerne von diesem Paradigmenwechsel gesprochen. Ähm, auf einmal sagt man, aus Lehrenden wird Lernende. Und es wird angenommen, dass das so leicht sei. Das ist angenommen, dass auf einmal Lernen wieder total einfach ist. Nachdem aber auch gerade ein Großteil der Lehrer seit Jahrzehnten nicht mehr gelernt haben, halte ich das hier für sehr schwierig. Und vor allem reden wir von Vorstellungsbildern, die existieren in den Köpfen der Lehrer, die sehr fix sind. Und um diese Fixheit geht es nämlich. Worum es geht ist, ähm, es gibt sehr nette Begriffe, die das alles irgendwie auffangen. Äh, immer Englisch. Empowerment, ausnahmsweise Deutsch, transformative Kompetenzen, Enabling und Leadership. Das sind alles total catchy Phrasen, äh, die man jetzt nennen kann, die man können sollte. Also die Befähigung, sich überhaupt in diesem Prozess zu bewegen. Was das letztendlich aber heißt, finde ich, ist durch einen einfacheren Begriff oder einen deutschen Begriff ganz schön zusammengefasst, nämlich die Selbstwirksamkeit. Unter Selbstwirksamkeit versteht man, dass man in Erzeugung ist, auch schwierige Situationen und Herausforderungen aus eigener Kraft zu bewältigen. Und das klingt trivial eigentlich. Aber äh, wir äh, gucken uns mal ein äh, Konzept damit aus der Verhaltensforschung an oder aus der Lernpsychologie. Und das ist das sogenannte Fixed und Growth Mindset äh, von Carol Dweck. Und äh, gucken wir uns nun mal das Fixed Mindset an und was es definiert. Äh, grundsätzlich, Intelligenz sei statisch. Das heißt, das klingt erstmal so, man kann nicht intelligenter werden. Doch schon, irgendwie, aber wie begründet man zum Beispiel Lernfortschritt? Lernfortschritt zum Beispiel nicht, weil ich gelernt habe, sondern ich hatte Glück. Das kennt man tendenziell meistens von Schülern. Warum hast du eine gute Note geschrieben? Ja, ich hatte Glück oder ähnliche Faktoren. Es ist ein ganz wichtiger Schritt, dass Kinder oder Personen überhaupt lernen, dass aufgrund der Tatsache, aufgrund der Leistung, die ich habe, habe ich auch etwas Positives erzählt. Ähm, das ist leider gar nicht mal äh, Gott gegeben. Daraus en entstehen aber auch noch weitere Probleme. Bei dem Fixed-Mindset, erster Punkt, Avoid Challenges. Also Herausforderungen werden abgelehnt. Und wenn wir uns mit vielleicht dieser Lerngruppe von Lehrenden beschäftigen, ähm, dann hängen wir damit zusammen, dass wir sagen, probier doch mal. Und die erste Antwort ist, nein, ich bin vielleicht zu alt. Ich verstehe das doch eh nicht. Ähm, wieso muss ich das denn noch können? Äh, das sind alles. Ähm, Vermeidungsstrategien, um sich nämlich dem zu widmen, der Frage des Lernens. Und genau daran muss man erstmal ansetzen. Ihr könnt sonst mal was probieren, wenn diese Person ähm, nicht in der Lage ist, dieses Mindset von, ach, ich kann auch noch im Alter was machen, denn auch im Alter kann ich durch äh, Üben und sonst was mich verbessern. Erst so kriegt man das hin. Ich will jetzt kein große ähm, Aufriss machen über, dieses, über diese Theorie. Ich möchte euch diesen ersten Impuls damit hingeben, wie kann man ähm, zum Beispiel ähm, Leute damit ermutigen, sich damit aufs Und das sind halt ähm, viel Empathie, Kleinschrittigkeit, Sprache ist ganz wichtig. Ähm, es fängt damit an, dass man zum Beispiel, ähm, ja, also das, dann, dann ist es ein bisschen, das klingt ein bisschen sehr politisch korrekt, aber ähm, wir wissen, Sprache formt den Geist und wenn wir von, ähm, wenn wir Kindern sagen, du bist ein Mädchen und du kannst kein Mathe, wissen wir wissenschaftlich, führt das auch dazu, dass Mädchen schlechter sind. Durch diesen Mythos, der existiert. Und das muss geändert werden. Und man kann auch ähm, das schaffen, indem man zum Beispiel SchülerInnen und auch Lehrer und Kolleginnen motiviert, zu sagen, Na ja, vielleicht kannst du es noch nicht, aber hast du denn schon mal das und das probiert? Und Kommunikation ist hier der Schlüssel, dass ähm, dieses Mindset aufgebrochen wird bei der anderen Seite und dort muss diese Entwicklung entstehen. Das klingt erstmal alles ganz schön und nett, ist aber unglaublich viel Arbeit. Auch nicht unbedingt die Arbeit, die man ähm, als Kollege Kollegin hat. Ähm, gleichzeitig gibt es aber vielleicht Möglichkeiten, kleinere Ideen, die man ähm, ähm, entwickeln kann, damit das passiert. Zum Beispiel ist nämlich ganz wichtig, dass die ähm, Lehrkräfte nicht alleine gelassen werden bei ihrem Lernprozess. Das nämlich dieses Problem, wenn sie in dieser Spirale sich befinden, jemand dabei ist, der sagt: Wie war denn bisher eure überhaupt eure Erfahrung nach fünf Wochen ähm, Home? Ähm, Distanz lehren, dass, dass die die Möglichkeit haben, darüber zu sprechen, dass sie eine Feedbackmöglichkeit haben, dass äh, Lehrkräfte sagen, okay, äh, probier es nur doch mal hier und dort. Diese Situationen sollten strukturell möglich sein und das könnt ihr über Angebote machen. Das könnt ihr schon auf eurer Ebene machen, dass ähm, bei Ulf zum Beispiel, wir haben jetzt angefangen mit Teams, dass vielleicht dann nochmal das Angebot kommt, dass sich eine Gruppe sagt, hey, wir sind da immer im Prozess, habt ihr vielleicht was Tolles, Neues gelernt oder habt ihr noch irgendwo Hindernisse, die vor euch stehen, wollen wir gemeinsam darüber sprechen, dass vielleicht Lerngruppen gebildet werden, um das weiterzuentwickeln. Das sind so kleine Möglichkeiten, die man anbieten kann, damit nämlich niemals es passiert, dass Lehrkräfte anfangen, sich ewig dort zu verharren in einer äh, Negativsituation. Habt ihr dazu eine Frage? Weil sonst würde ich einmal weitergehen. Okay, dann haben wir, ähm, aber ähm, sagen wir mal, wir haben es geschafft. Wir sind alle total top-motiviert, alle wollen es. Das ist ja auch möglich ähm, und es ist ja auch erstrebenswert. Und die nächste Fra äh, Situation ist, wo befinden wir uns eigentlich? Wo wollen wir eigentlich hin? An was orientieren wir uns eigentlich? Und das muss man befragen. Wir sind, also ich persönlich bin großer Fan von Datenerhebung, damit man sich dementsprechend entwickeln kann. Deswegen machen wir auch immer eine Zustandsanalyse mit Schulen, um von dort aus den Weg zu ebnen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, an denen man sich schon orientieren kann. Eine Möglichkeit ist in einer... W zum Beispiel dieser sogenannte Digitalcheck. Das ist ein, ein angelehnt an äh, den Medienkompetenzrahmen, den hat ja jedes Bundesland. Kurze Frage, Claudia, in welchem Bundesland bist du? In Sachsen und Schleswig-Holstein. Alles klar. Ähm, auch ihr habt den Medienkompetenzrahmen, äh, zwar nicht diesen Check, aber äh, wir kommen, gucken wir uns gleich anderes an. Äh, und da kann man zum Beispiel schon mal gucken... Ähm, die haben noch nicht alle Module frei, aber zum Beispiel gibt es dort Selbsttests äh, für, wie sicher bin ich im Internet. Das ist eigentlich ganz interessant. Äh, da kann man äh, so eine ähm, kleine Umfrage machen und am Ende kriegt man Ideen und natürlich Informationen, woran man das festmachen kann. Das ist eine ganz nette Idee. Ähm, hoffentlich ist das auch mal bald ähm, vollumfänglich zu erhalten. Was aber auf jeden Fall schon existiert, ist der sogenannte DIC-Comp-EDU. Das wurde auch schon mal im Netzwerk geteilt. Ich weiß aber nicht, wie sehr ihr euch äh, geschafft habt, damit auseinanderzusetzen. Äh, deswegen werde ich das noch einmal hier aufgreifen. Ihr kennt durch den Spracherwerb bestimmt einmal diese ganzen ähm, Sprachstufen A1 bis c 2 der comp Edo versucht ähnlich äh, wie äh, dieser Referenzrahmen für Sprachen, das für digitale Kompetenzen zusammenzufassen und hat auch ähm, einen Fragebogen erstellt, äh, in dem man sich äh, selbst einstufen lassen kann und hat auch Kompetenzen genannt, was man idealerweise können sollte. Diese Stufen sind von A1 bis halt C2: erahnen, entdecken, einsetzen, anpassen, verbessern, erneuern. Und in diesen Stufen sehe ich auch die Entwicklung von Lehrkräften, dass man versucht herauszufinden, wo befindet ihr euch gerade und wo müsst ihr eigentlich hin. Wahrscheinlich sind die meisten Lehrkräfte, um die es gerade geht, irgendwo zwischen A1 und A2. Wo würdet ihr euch beide so ähm, einordnen, wenn ihr ähm, es müsstet, aus reiner äh, Intuition heraus? A2 und B1. Du, Claudia? Ja, doch, da würde ich mitgehen. Ja, ich glaube... Da äh, unterschätzt ihr euch vielleicht ein bisschen, weil also ihr werdet dann im Bereich, ihr kennt schon einiges und ihr könnt es auch nutzen, aber ich glaube, ihr seid schon eher zwischen B1 und B2, wenn überhaupt, ihr könnt auch schon wahrscheinlich einschätzen, was es sinnvoll für euch ist ähm, ja. oder wie ihr euch selbst entwickeln könnt. Wo, wie genau ihr euch dann äh, zu verorten habt, äh, könntet ihr dann auch auf der Internetseite von äh, der kommt Edu euch ähm, anschauen, wenn ihr interessiert seid. Ähm, wichtig ist für uns, es gibt halt eine schöne äh, Kategorisierung und auch hier fängt alles an mit Neugierde. Also ich möchte das wirklich ganz toll betonen, dass wir an diesem Mindset arbeiten müssen, bevor es überhaupt weitergeht. Das ist aber für uns erstmal ein Leitfaden. Äh, ein Leitfaden, sich anzugucken, was sollten denn als nächstes überhaupt Lehrkräfte können, was schon vorgearbeitet worden ist. Und wenn wir uns das Bild hier, ach also warte, ich kann auch in diese Richtung gehen, das Bild uns hier angucken, fängt auch alles zum Beispiel mit einem beruflichen Engagement an. Vielleicht aber als Zeitnot ganz interessant, wie sich die Teilnehmenden alle eingeordnet haben. Auch der Großteil war in dem mittleren Teil immer wieder schön, so eine schöne gauss verteilung Der Großteil sieht sich in der Mitte und die wenigsten nach oben, nach unten. Ich habe mal diesen äh, Test gemacht und ähm, habe gedacht, ich bin irgendwie auch in C1, aber ich wurde dann auch schnell irgendwie nach B eingeordnet, weil dann ähm, schon sehr konkret dieses C1, C2 abverlangt, das man auch wirklich produziert. Aber ich glaube... Nicht jeder, der digital fit ist, will auch unbedingt produzieren und muss es auch. Aber das ist einfach mal dahingestellt. Es fängt alles an, nach dem kommen, mit einem beruflichen Engagement. Und das ist auch für uns ganz wichtig, wenn wir uns das Distanzlehren angucken. Denn das berufliche Engagement hat ein paar Dimensionen, die nämlich wichtig sind. Es geht vor allem um eine berufliche Kommunikation, Zusammenarbeit, Praxis und Weiterbildung. Und an diesen Punkten Sollte man vielleicht als erstes ansetzen, wenn es darum geht, welche Ziele wollen wir erreichen, wenn wir andere LehrerInnen fähig machen wollen. Und da ist dann zum Beispiel hier Kommunikation mit lernenden Eltern, Dritten und in der eigenen Organisation. Wir könnten behaupten zum Beispiel, dass wir in Alfter das erfüllt haben, indem wir zum Beispiel jetzt Teams eingeführt haben. Also da können wir fast mal Glück sagen, dass wir das getan haben. Ja. Aber Teams alleine als Beispiel reicht ja noch nicht. Man muss auch eine Regel finden, wie man mit Teams arbeitet. Das wäre die zweite Kompetenz gewesen. Wir wollen herausfinden, wie funktioniert das eigentlich. Das haben wir angeschnitten. Ich weiß nicht, ob, wir, ob man sagen kann, dass das erreicht ist, aber es ist angeschnitten. Das ist ein Prozess. Das ist schon mal gut. Noch besser wäre es, wenn dieser Prozess natürlich irgendwann reflektiert wird. Das, dafür muss erstmal ein bisschen gearbeitet werden. Und dann wäre der nächste Schritt, dass wir andere befähigen, sich weiterzubilden. Da weiß ich noch nicht, ob man da ist, aber das ähm, ist die Frage, dass man denen die Möglichkeit gibt, wenn sie ihren eigene, ihr eigenes Lerntempo wählen, dass sie äh, auch wissen, wo soll ich denn mich weiterbilden, wo kann ich denn nachgucken. Das ist natürlich jetzt ein großer Energieaufwand, aber was man hier als Gemeinschaft vielleicht machen könnte, ist, dass man zum Beispiel ein Medienkompetenz, äh, nee, ein Medienkonzept entwickeln kann, das zum Beispiel wie eine digitale Weiterbildungsvorlage auch sein kann. Dass also ein, das Medienkonzept selbst auch ein guter Anhaltspunkt ist, nachzuschauen, was soll ich denn noch können müssen, für welches Ziel eigentlich? Zum Beispiel, wenn das Ziel ist, dass die Kinder oder meine Arbeit halt bedeutet, dass ich auch Produkte und äh, Reflexion mit den Schülern machen soll, dann muss ich ja auch selbst daran fit sein. Und das ist zum Beispiel dann ein ganz guter Pfad. Ebenfalls, das ist eigentlich auch wieder NRW, aber auch äh, interessant für alle Lehrkräfte in mein, äh, meiner Meinung ist der Orientierungsrahmen. Äh, NRW hat als Bundesland mal Kompetenzen niedergeschrieben, die sie für wichtig erachten, wenn es darum geht, dass die, äh, was Lehrkräfte idealerweise können sollten. Sie nennen es auch extra Orientierungsrahmen, damit man sie nicht ähm, darauf festnageln kann. Aber für berufliche Weiterentwicklung äh, und auch schulische Weiterentwicklung ist ja ganz interessant, was in diesem Orientierungsrahmen steht. Ich würde gerne mal in äh, ein bisschen reinzoomen, beispielshaft. Was denn in der Weg glaubt, was Lehrkräfte können sollten? Digitale Ressourcen und Materialien für das Lehren und Lernen adressatgerecht und zielorientiert auswählen, modifizieren und eigenständig erstellen. Ich mal weiter. Schülerinnen und Schüler bei der Entwicklung ihrer Identitätsbildung in der digitalisierten Welt unterstützen zur Reflexion des eigenen Medienhandels anregen sowie eine kritische Haltung und einen kompetenten Umgang mit Medienangeboten und Medieninhalten unterstützen und auch neue auch adaptive technologiebasierte Aufgaben und Prüfungsformate kennen, einsetzen und um selbstständig entwickeln. Wenn man sich alle diese Kompetenzen mal durchliest, muss man sagen, die sind äußerst eloquent. Bei all diesen Punkten Müsste man wahrscheinlich immer, wenn man sich bei sich selbst betrachtet, so ein bisschen zähneknirschend überlegen, ob man diese Kompetenz eigentlich beherrscht. Was aber positiv hervorzuheben ist und welchen Impuls ich hier mitgeben möchte, ist, dass man über solche Kompetenzen die Möglichkeit hat, auch aber eine Checkliste zu machen. Woran möchte ich mich denn orientieren? Ich muss ja nicht alles gleichzeitig können. Also, niemand ist von vornherein der Superlehrer und auch das ist nicht Teil des Lehrer, äh, Lehrerinnenbilds. Ähm, aber die Möglichkeit ist hier, Woran könnte ich mich denn orientieren? Wo würde ich denn sagen, ist noch mein Entwicklungsfeld? Was kann ich denn schon besonders gut? Bin ich vielleicht in dem Bereich äh, Unterrichten schon sehr stark äh, digital aufgestellt und bin aber noch nicht in der Leistungsförderung so gut? Also ich bin noch nicht so gut darin, äh, Binnen zu differenzieren oder Verantwortung abzugeben. Äh, das sind jetzt Möglichkeiten, wo man äh, gemeinsam im Gespräch, äh, vielleicht in einem, äh, in einem Gruppengespräch, dran arbeiten könnte. Das Prinzip von Kompetenzorientierung ist äh, noch sehr unterentwickelt leider in deutschen Schulen, obwohl schon äh, das Curriculum ja in diese Richtung geht. Also wir haben einen Medienkompetenzrahmen, die Kompetenzorientierung der Lehrpläne ist ja schon lange ähm, etabliert worden, ähm, aber in den Köpfen ist es irgendwie noch nicht da, welcher Vorteil sich daraus ergibt, nämlich eine Gesprächsgrundlage zu entwickeln, wie was man eigentlich kann. Und äh, das muss auch nicht immer bewertend sein. Das ist vor allem mit dem Mindset, von Growth Mindset, ich bin da noch nicht ähm, eigentlich eine ganz auch motivierende Möglichkeit äh, zu sagen, daran kann man sich entwickeln. Ich bin noch nicht dabei, digitale Ressourcen ähm, auszuwählen und zu modifizieren, aber das nur mal als äh, Möglichkeit, wie man äh, auch darüber reden kann. Jetzt sind wir dann an dem Punkt, dass, man, äh, dass wir ein, äh, mehrere Leitfäden und Ideen aufgestellt haben, äh, woran man sich orientieren kann. Man kann natürlich auch ganz einfach eine Umfrage machen, äh, wo glaubst du, ist dein Bedürfnis, was möchtest du gerne lernen ähm, und dann kommen dann halt ähnlich wie bei der ersten Umfrage, die ich gemacht habe mit der großen Gruppe, ähm, ich muss die Technik können, ich will Datenschutz, äh, ich will wissen, wo, wie ich mich weiterbilden kann das kann man auch alles dann abfragen und das kommt dann auch an der Stelle, dass nämlich jetzt die Frage, wie benutze ich die Technik, ähm, als nächstes angeboten wird. Was muss man also auf dem Schirm haben? Generell wie gehe ich mit der Technik vor mir um? Ähm, also da kommen ja Fragen von, ähm, wir benutzen Tablets in der Schule, muss ich jetzt auch ein Tablet zu Hause haben, bis ähm, ich weiß nicht, wie ich jetzt mein Mikrofon ankriege für Zoom. EDV heißt, ähm, ich weiß nicht, wie ich äh, PDFs erstellen kann, wie kann ich sie denn ähm, in andere Dateiformate entwickeln. Wir haben die äh, Aspekt von Datenschutz und Urheberrecht. Ähm, ich muss in der Lage sein, überhaupt auch äh, zu kommunizieren. Und am Ende auch ähm, die einzelnen ähm, Programme zu bedienen. Ähm, das ist ja auch nicht immer einfach. Ähm, also wenn wir uns alleine ähm, mal Excel als Beispiel nehmen, das ist ja alles andere als selbsterklärend. An dieser Stelle ist es ähm, sinnvoll, dass man vielleicht nicht auf ähm, eigene Ressourcen übergeht, ähm, sondern guckt, wo sind mögliche ähm, Möglichkeiten zum Support, gerade im Bereich rechtliches Datenschutz, das, da muss nicht jede Schule einzeln äh, sich äh, fit für machen. Es gibt Medienberatung zum Beispiel und die Medienberatung oder auch Fortbildungsangebote äh, äh, der einzelnen äh, Länder äh, ermöglichen, genau in diesem Bereich auch nochmal weiterzuarbeiten. Äh, zu Software bieten meistens auch die Hersteller was an Und Hardware kann man zum Beispiel dann doch auf Augenhöhe gut im eigenen Team ähm, oder in der Schule irgendwie hinbekommen. Aber das sollte auch nicht ignoriert werden, dass auch hier ein ganz großes Potenzial liegt für ähm, Hindernisse. Und hier ist vielleicht auch äh, sinnvoll, dass man zum Beispiel eine, einen Fragenspeicher hat in der Schule. Äh, der kann auch gerne digital sein, aber dass Lehrkräfte sich äh, ermutigt fühlen zu fragen, äh, ihre Fragen zu stellen. Ähm, muss ich eigentlich, ähm, wenn ich jetzt Zoom mache, was für ein ähm, Hör Hörgerät, sondern ein Mikrofon brauche ich eigentlich, öffentliche Frage in die Runde geben. Das könnte ja dann zum Beispiel bei Teams, also ich weiß ja, einer von euch arbeitet mit Teams, ähm, so ein Fragenspeicher sein und da wird sowas gesammelt. Und das ermutigt vielleicht auch, ähm, wenn man das zum Beispiel anonym sammeln kann, dass jeder gerne fragen kann, aber nicht anonym geantwortet wird. Und so erleichtert das dann zum Beispiel, dass hier diese technischen Fähigkeiten über konkrete Fragen zum Beispiel gelöst werden. So, was kommt hier? Genau, jetzt kommt nochmal so eine Zusammenfassung. Ich ähm, brösel jetzt nochmal auf ähm, die paar Schritte, die wir bisher hatten, in so einem Pyramidensystem. Und das Pyramidensystem visualisiert in meinen Augen auch den Energieaufwand, den man ungefähr braucht, um diese Entwicklung voranzubringen. Und hier gehe ich immer noch felsenfest davon aus, die größte, der größte Schritt ist es, die Menschen äh, zu motivieren, zu sagen, ich, möchte die, ich muss die Zeit investieren, zu lernen. Wenn das Argument kam zum Beispiel gestern, niemand hat Zeit, niemand hat Lust. Wenn das der Fall ist, dann braucht man auch gar nicht weitergehen. Man muss erst klar machen, äh, es ist gerade dringend. Es ist dringend, weil wir können gerne äh, jetzt wieder hoffen und bangen, ähm, aber wir waren ja auch naiv im Frühjahr und haben gedacht, alles wird gut und dann kam es doch anders. Äh, und jetzt wollen wir erstmal nur so kurzsichtig sein und an den Herbst denken, aber ähm, aus biologischer Sicht, und ich habe bio studiert, ist die große Hoffnung, dass auf einmal äh, die, die große Heilung kommt, erstmal nicht da. Äh, man muss äh, zum einen hier eine Vision haben, man muss sagen, wir wollen was ändern. dann kommt der nächste Schritt halt zu wissen, wo steht man, wo will man hin, was haben wir bereits? Das könnte auch eine ganze Schule nochmal eine Bedürfnisabfrage machen. Also wir machen das ja regelmäßig auch dann in Alfter Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Claudia, an welcher Schule bist du eigentlich? Darf ich mal eben kurz nachfragen? Ich bin gar keine Lehrerin. Ich bin im universitären Kontext tätig. Ah, okay. Dann rede ich einfach mal weiter. Die Frage Dann kommen wir auf den nächsten Schritt halt. Wie ich benutze ich die Sachen? Und jetzt kommen die Ebenen, die, äh, nicht so, äh, die dann ein bisschen schon wie Selbstläufer werden, wenn man das einmal geschafft hat. Dann kommt die nächste Frage, wie bewege ich mich überhaupt im Netz? Hier braucht man schon gar nicht mehr so viel Energie. Dann kann man nämlich sagen, jetzt schau doch mal auf dem Twitter-Lehrerzimmer nach. Jetzt kannst du auch nun auf Ebene zu sagen, guck mal, hier ist ein interessanter Link. Ähm, teste dich doch mal aus. Ähm, nachdem dann die ersten Personen äh, das auch gemacht haben, sind sie auch in der Lage, auch mal zurückblicken, ähm, zu bewerten, war das denn sinnvoll? Bin ich denn überhaupt, äh, war das, ist das überhaupt sinnvoll für meinen Unterricht? Bis dahin ist diese Bewertung noch gar nicht möglich gewesen. Also ähm, eine eine Lehrkraft kann das vorher nicht einschätzen. Und ganz zum Schluss ist erst die Lehrkraft möglich, zum Beispiel ähm, eigenständige Produkte zu erstellen, äh, die sie dann auch wiederum mit dem Kollegium teilen kann. Ähm, Nochmal ein paar Beispiele dazu. Ganz am Anfang kann man sagen, wir können halt clustern, wir können Gruppen bilden ähm, und dann kommt halt die Bedarfsanalyse, äh, dann ein niedrigschwelliger Techniksupport gerne auch immer noch empathisch nah, äh, vielleicht kann man Tandems bilden und äh, darüber hinaus kommen dann so Sachen wie Mikrofortbildungen, äh, informelle Austauschmöglichkeiten. Und dann kann man gucken, ähm, ob das auch alles was gebracht hat. Das ist auch gar kein Problem, wenn man erkennt, dass es das alles nichts gebracht hat, was man auf dem Weg ein bisschen etabliert hat. Aber solange man diese Schleife äh, und diese Möglichkeiten halt kann, soweit man lernen, gelernt hat, ist das dann alles auch kein Frustrationsmoment mehr. Also noch ein paar ähm, Hinweise zur Umsetzung. Wichtig sind kleine Lerngruppen, Mentoren sind sinnvoll, es muss ein Feedback geben in irgendeiner Form. Ähm, und gleichzeitig, das ist vielleicht, hängt alles mit ein bisschen zusammen, auch die Lehrkräfte, die sich im Homeoffice, ja, sage ich Homeoffice befinden, brauchen äh, auch eine sinnvolle Aufgabe. Also man kann natürlich auch ewig ihnen Fortbildung geben, aber man sollte früh ihnen die Möglichkeit geben, dass zum Beispiel Schulen äh, ein System finden, dass auch die wieder mit Schülern in Kontakt kommen. Ein Beispiel war zum äh, aus, von gestern: Es gibt jetzt Schulen, die es gibt Lehrkräfte, die müssen unterrichten von zu Hause aus digital. Zum Teil eine Schulgruppe in der Schule und ein Teil digital, also ganz abstrus, von zu Hause aus einen digitalen äh, Schülerteil und einen Präsenzschülerteil. Und hier ist dann auch die Frage, ob nicht das Prinzip von nur noch einer Lehrkraft so weiter funktionieren kann, ob man nicht dann auch ein, eine digitale Lehrkraft dazu holt, die dann unterstützt, weil vor allem auch dann die Schüler, die nicht physisch in der Schule sind, brauchen ja eine viel engere Betreuung, weil die können ja nicht mal eben schnell kommunizieren und fragen, was hast du denn da stehen, sondern die sind da viel isolierter. Und das gerade für diese Schüler, die dann auch zu Hause sind, eine Ansprechperson da ist und die kann ja auch zu Hause sein. Und diese, da sollten Konzepte und Ideen weitergesponnen werden und überhaupt erstmal mal erstellt werden, damit das genutzt wird, damit die Ressourcen genutzt werden, weil sonst ist irgendwann im Winter sind, sind nur noch ähm, Lehrkräfte auf dem Zahnfleisch und die Hälfte hat auch Burnout. Das wollen wir nicht. Das war erstmal der Teil äh, zu der Übersicht. Ich habe aber noch, ähm, noch mal eine Sammlung gemacht von Ideen äh, zu jeder Phase, die man machen kann. Ich habe äh, auch ein paar Links nochmal dazu, äh, die man gebrauchen könnte. Was gestern noch ganz nett war, äh, war, dass zum Beispiel so Challenges gemacht werden können. Äh, wie kann man also diese Lehrkräfte motivieren, mitzumachen, dass man denen vielleicht so kleine Aufgaben gibt. Jeden Tag Probier da mal ein Padlet zu erstellen oder etc., dass man äh, mal ein, so ein Mini-Projekt im Lehrerkollegium ausprobiert. Äh, das gab es da schon bei Twitter, aber das kann man halt dann auch äh, machen. Ähm, ja, an der Förderschule gerade nicht so möglich, aber Schüler hinzuzuholen. Ähm, ja, hier war schon angefangen eine Liste von Ideen, die man zu jedem Bereich brauchen sollte. So wie eine Art Checkliste, die ist natürlich noch unvollständig und eigentlich wäre mein Wunsch gewesen, dass wir jetzt an dieser Stelle gemeinsam weiterarbeiten mit ein paar Ideen, damit ein kollaboratives Dokument erstellt wird, an dem man sich ein bisschen orientieren kann. Wäre ich jetzt erstmal mit meinem Input-Teil fertig, der vielleicht ein bisschen auch verdauen muss, aber würde mich natürlich jetzt freuen, auch von euch mal zu hören, was ihr bisher für Gedanken hattet. Äh, vielleicht Ulf, aber auch von dir, Birgit, äh, deine Perspektive mal von ganz außen, äh, wie du das siehst, das finde ich jetzt auch interessant und auch sinnvoll. Und auch du gerne, Claudia. Also, schön, ich will ich gar nicht vergessen. Ich habe heute Morgen äh, mit Medienscouts einer Schule ähm, mich unterhalten, digital und mhm. die sind gerade dabei eine Podcast-Serie für ihre Lehrkräfte zu erstellen und eine Tutorial-Serie, wo sie mhm. im Rahmen von Mikrofortbildungen eben empfehlen, welche Software sich in den letzten Wochen etabliert hat, damit die Lehrkräfte, ja. die noch nicht so genau wissen, in welche Richtung gehen wir, was probieren wir aus. Ich will auch nicht zu so viel ausprobieren, ähm, gleich wissen, okay, das funktioniert gut fehlerfrei ja. und wenn es Probleme gibt, kann ich die so und so lösen und die medien sind dann auch Ansprechpartner und Ansprechpartnerin für mich. Das fand ich super. Ja, äh, überhaupt das Format äh, Podcast beziehungsweise Erklärvideo ist äh, eigentlich ein ganz spannendes ähm, Format, um äh, solche Informationen zu, äh, weiterzuentwickeln äh, und die Medien-Scouts machen an vielen schon so eine super Arbeit. Ja, super Idee. Ulf, ihr habt doch einen Podcast. Ja, wir haben einen Podcast, aber der ist äh, von Schülern für Schüler bisher nur. Und dementsprechend vom Inhalt her auch noch recht einfach gestrickt, sage ich mal. Den kann man aber auf unserer Website hören, die auch, ja. äh, ein bisschen Werbung zu machen, super geworden ist in den letzten Wochen. Also ja. äh, auch da hat ja das Homeoffice gewaltige Vorteile. Ja, ich habe gesehen. Ich, könntest du den äh, Link mal einstellen? Dann kann ich das an die Medien-Scouts vielleicht mal weiterleiten. Ich, ich jetzt oder äh, was weiß ich? Ich habe es nicht Ja, ja, ja äh, oh. der, der Link. Der Link zum Podcast, könntest du den in den Chat stellen? Ich kann dir direkt, also, ja klar, sicher, warte. Hier, ja, bitte. also die, ähm, also vielleicht musst du erklären, an welcher Schule du bist, ähm, Ulf. Das macht auf jeden Fall also, Sinn, genau. Claudia. Ich bin an der Förderschule für geistige Entwicklung. Ah, okay. Und dementsprechend meinte ich, der Podcast ist recht einfach gehalten. Mhm. Das, das hast du sehr, sehr schön ausgeführt. Also, es ist halt auch noch tatsächlich ein, ein, ein Projekt, das wir in diesem Schuljahr gestartet haben und dementsprechend auch noch nicht so weit gekommen ist, weil es halt noch viel, viel Strukturierungsarbeit äh, erfordert. Also erstmal die Kinder zu befähigen, eine Recherche zu betreiben, eine, sich Thema zu überlegen, das dann zu recherchieren bei eingeschränkten Sprach- und Leser-Rechtschreibkenntnissen. Genau, und das Ganze dann auch zu vertonen. Aber das funktioniert dafür auch schon ganz gut. Und ja, genau. Das wollen wir auf jeden Fall kommenden Jahr fortführen und dann vielleicht auch einfach dafür nutzen, um auch tatsächlich dann wieder zu Hause zu erreichen, die jetzt auch nicht direkt in die Schule kommen werden in der nächsten Zeit. Das ist eine dieser Projekte und Ideen, die euch auszeichnen, dass ihr einfach, dass dieses Schulformat auch mit Medien arbeiten kann, was ja auch noch nicht offensichtlich für jeden klar ist einfach und warum es auch wichtig ist, dass das bei euch in der Schule funktioniert. Genau, weil wir sonst eher analog unterwegs sind grundsätzlich aufgrund unserer ja. Schülerschaft. Kannst du denn allgemein mal erklären, du hast ja auch gesagt, du hast großes Interesse an der, an der Fragestellung gehabt, wie denn die Situation aussieht bei euch mit Integration von aus von zu Hause aus? Unterschiedlich tatsächlich, also wir haben Deswegen musste ich auch am Anfang an einer Beschreibung mit den zwei Bleistiften so schmunzeln. Wir haben tatsächlich auch viele ältere Kolleginnen und Kollegen, die zwar nicht, nicht wirklich bewandert sind, aber hochmotiviert und dadurch halt einfach riesige Fortschritte gemacht haben in den letzten Wochen. Persönlich ja. habe ich dann einfach, um, um die, die wirklich Interesse haben, abzuholen, angeboten eine persönliche Sprechstunde via Teams, weil das konnten die bis dato alle. Und dann habe ich den quasi über Teams nochmal zu individuellen Fragestellungen Hilfe. Geben. Und das hat eigentlich auch ganz gut funktioniert, aber wie gesagt auch nur für die, die wirklich mit, ähm, mit einer Fragestellung an mich herangetreten sind, damit da mhm. niemand jetzt, sag ich mal, überfordert wird. Nur, nur weil wir jetzt ständig Input geben, weil das kann ja auch schnell passieren, wenn zu viel Input von unserer Seite kommt ans Kollegium, dann kommt ja schnell so eine Mauer, weil das eine Überforderung unter Umständen darstellen kann oder auch einfach nur die Furcht vor einer Überforderung da ist, das reicht ja schon. Mhm. Was würdest du denn als größte Herausforderung gerade ähm, formulieren, also wo hakt es gerade am meisten? In der technischen Ausstattung grundsätzlich. Also ich meine, äh, im Kollegium nutzen ja jetzt alle Teams, genau. Für den Schulalltag und auch perspektivisch fehlt es uns natürlich an, an Ausstattung und Know-how. Also auch mir selber tatsächlich. Ich mich da irgendwie so ein bisschen rein in die ganzen Thematiken, aber auch mehr äh, ja, autodidaktisch halt als wirklich kompetent und ja, dementsprechend das ganze Kollegium ja, auch. Ja. Wir haben immer so eine schöne Zeitverschiebung, äh, wie viele ja. Lehrkräfte, aber ähm, ist es ist dieses Problem des Autodidakten, ähm, ja, wie es ist. Ähm, ihr, ihr habt ja vom, beim Stifterverband ja wahrscheinlich eine ähnliche Situation, Homeoffice und nicht Homeoffice. Ähm, habt ihr denn ähnliche Probleme überhaupt oder ist das gar nicht relevant, weil es einfach war Kommunikation und ähm, kann man irgendwas von euch lernen? Ob man von uns lernt? Also wir haben, ähm, habe ich zumindest das Gefühl, sehr gut motivierte Kolleginnen und Kollegen, die auch bereit waren und von Anfang an, also wir, wir mussten ja, also wir waren ja gar nicht arbeitsfähig, wenn wir nicht uns mit den verschiedenen Tours beschäftigen, wenn wir uns damit beschäftigen, was ist überhaupt möglich. Und ähm, haben aber ehrlich gesagt auch eine Weile gebraucht und mhm. versuchen das jetzt auch über Mikrofortbildungen ähm, zu organisieren. Also da, da gibt es immer äh, die Kolleginnen und Kollegen, also die, die Bleistiftspitze, das sind natürlich die, die dann als erstes sie anbieten, aber ähm, sind viele dabei, die zumindest dann äh, auch bereit sind, sich dann weiterzubilden. Also da da sind wir eigentlich, bin ich ganz froh, dass es so gut läuft bei uns. Aber ähm, wir mussten, wir hatten jetzt auch niemanden, also zum Beispiel die Transparenz darüber, was gibt es an Tools? Das mussten wir uns alle selber erarbeiten. Da gab es immer klein, entweder kleinere Arbeitsgruppen oder man wusste, ah, die Kollegin oder der Kollege, der hat sich jetzt schon damit beschäftigt und dann wurde das dann weitergetragen. Also es war jetzt nicht so systematisch von Beginn an. Das wird jetzt erst langsam gemacht. Das es dann auch für den ganzen Stifterband ähm, sozusagen nutzbar gemacht wird, die Erfahrungen, die alle anderen so gemacht haben. Genau. Ja, was was ich jetzt noch sagen wollte, ähm, vielleicht äh, nach dem, was ich äh, nach deiner Präsentation habe ich das Gefühl, es ist sehr wichtig, gerade diese kleinen Lerngruppen und diese Mentoren erstmal die Motivation zu schaffen und auch das Trauen sich zu fragen, weil wenn ich jetzt beispielsweise den Kompetenzrahmen mir anschaue, das ist für mich noch relativ abstrakt. Vielleicht geht es auch dann Lehrkräften so, dass sie sagen, ja was, was steht da genau dahinter, wenn da steht, dass ich die Kompetenz haben soll Schülerinnen und Schüler äh, den sicheren Umgang oder das Bewegen im digitalen Medien zu äh, zu vermitteln. Was heißt das konkret, wenn ich jetzt und da muss ich dann die Offenheit haben und sagen, dann versuche ich halt mit den Kolleginnen und Kollegen mich auszutauschen, die da schon äh, einen Plan davon haben, sozusagen. Und die vielleicht auch genau schon wissen, äh, den Überblick haben über diese Tools, was es gibt. Also selbst wenn ich motiviert bin und es machen möchte, muss ich ja trotzdem noch fragen. Du legst äh, mit dieser Einfrage den Finger in die Wunde. Ähm, dieser Medienkompetenzrahmen äh, ist so schön formuliert, äh, dass er auch irgendwie gleichzeitig sehr unkonkret ist und ähm, auch jede Schule für sich ein bisschen definieren muss, ähm, wie arbeite ich damit. Äh, ich glaube aber, der große Vorteil ist, es gibt diese Bereiche, äh, denen man ein bisschen gerecht werden kann. Es gibt da Kompetenzen, die sind so philosophisch dahinter, äh, also Identitätsbildung finde ich ja auch schon immer ein schwieriges Thema, vor allem anderen, anderen dabei zu helfen, aber dann gibt es auch kulturelle Teilhabe und Partizipation über digitale Medien. Ähm, aber darüber zu reden war sehr hilfreich. Und auf einmal hatte ein Philosophielehrer einer weiterführenden Schule gesagt: Ach, das machen wir doch immer. Das ist doch Teil unseres Unterrichts. Und äh, so hat auf einmal auch gezeigt, dass äh, nicht alles halt digital ist, aber zum, welchen ähm, Stellenwert dann auf einmal Philosophie bekommt innerhalb dieses Medienkompetenzrahmens. Und. Ähm, was du auch richtig erkannt hast, ist, warum ich das äh, so einen Schwerpunkt aufgesetzt habe. Das ist jetzt hier überhaupt nicht wissenschaftlich, dass ich sage, es muss unbedingt mit Befähigung losgehen und dann in, diesen, in dieser Etappe oder in diesen Stufen, in denen ich das gesagt habe. Äh, aber das ist ein bisschen äh, die Erfahrung aus unserer Arbeit momentan und äh, wir arbeiten am Ende dann immer an dieser Haltungsfrage. Ähm, mit, mit Ulf musste ich diese Haltung nicht ähm, diskutieren, weil ähm, er und sein Team hat sie da schon gehabt und erst jetzt konnten wir überhaupt über Technik reden und die weiteren Anwendungen, äh, weil wir sozusagen auf dieser Welle dann schon uns verstanden haben. Wenn ich aber dann den Lehrkräften ganz am Anfang noch, und das ist ein Großteil, erklären muss, warum auf einmal Medien in der Grundschule relevant sind ähm, und ich als Antwort bekomme, aber WLAN macht mir Kopfschmerzen, dann kann ich den sonst noch was für... Ähm, Fragen äh, oder Kompetenzen versuchen zu erklären, ähm, ich, ich komme nicht an. Und ähm, das mhm. ist einfach äh, die Situation, wo wir das mhm. einfach erkennen müssen, dass äh, Kommunikation nicht ausreicht und Informationen nicht ausreichen. Es gibt doch eine Hülle und Fülle, du hast vollkommen recht, der Wien Kompetenzrahmen ist pickepacke voll mit Ideen wenn wir, ich kann mich dann gerne auch mit Ulf über jede einzelne Kompetenz unterhalten, wie man das dann machen kann und will oder mit anderen Leuten, ähm, aber die Arbeit, und das ist einfach ähm, mein Impuls, den ich in diesem ähm, in dieser Fortbildung, halt, in diesem Webinar mitgeben wollte, ist, niemals unterschätzen, dass diese Mauern im Kopf da sind und dass sie adressiert werden müssen. Ähm, und das geht auch klein, ähm, man kriegt auch nicht jeden, aber es gibt halt ein paar, die sich nicht trauen. Und ähm, wir haben es erlebt, es gibt ein paar dann, die die mit mit ein bisschen Anleitung sich dann doch mal bemüht haben. Natürlich haben die noch zwei, drei Fragen, aber irgendwann ist der Lernprozess geschafft und sie gehen die eigenen Schritte. Und über die kann man sich fokussieren und so kann man eine Entwicklung erstellen. Das ist ja mühselig, aber wenn wir die Energien sinnvoll nutzen wollen und die wenigen, die wir haben, müssen wir auf dieser Ebene ähm, agieren. Hallo, Kati. Mhm. Schön, dass du auch noch dabei bist. Der Ulf fasst für dich einmal in fünf Minuten zusammen, was wir bisher erarbeitet haben. Könnte ich gar nicht so schnell. Du hast so viel erzählt. Ja, das stimmt. Mhm. Ähm, ja, also das ist gerade die Situation. Ähm, auch dann vielleicht nochmal die nächste Perspektive, das finde ich ja ganz schön in diesem Tandem. Claudia, aus Sicht der Hochschule, ähm, habt ihr diese Probleme gehabt? Wie geht ihr gerade die Situation an? Um, also ich bin äh, vor allem im informellen Austausch gerade mit einigen Schulen. Ähm, einige Schulen sagen eben, das ist jetzt die größte Lehrerfortbildung bundesweit, die wir je hatten. Und finden das super. Das sind dann vor allem auch so die Schulen, die als Modellschulen fürs digitale Lernen ausgezeichnet werden. Aber ich habe eben ja. auch mit Schulen zu tun, auch so im familiären Kreis, die, ähm, wo es engagierte Lehrkräfte gibt die etwas voranbringen wollen, wo es aber dann tatsächlich an der Schulleitung scheitert. Zum Teil auch junge Leute, die dann sagen, Nö, nach den Sommerferien geht das anders weiter. Ich habe da jetzt auch keine Lust, mich zu engagieren. Und das wiederum hemmt dann das gesamte Kollegium. Und mit der Frage bin ich heute auch in das Webinar gekommen, was man dann solchen Kollegien raten kann, wo die Schulleitung sich tatsächlich querstellt? Äh, diese Frage kommt häufig. Ich würde gerne, aber ich kann nicht. Gerade In Sachsen habe ich das ganz häufig schon gehört. Das war auch gestern ein Thema. Ich darf da nicht. Ich würde gerne. Datenschutz verdient alles. Exakt. Äh, ich hatte... Ich hatte vor äh, einigen Wochen äh, ein talk und ich hatte einen Schulleiter da und der hatte eine klare Antwort und hat gesagt, Schule wechseln. Das klingt jetzt radikal und unzufriedenstellend und löst gar keine Probleme, leider, ähm, aber das ist, ein, das erklärt gerade auch die Entwicklung, warum wir Modellschulen haben, wo dann Lehrkräfte sagen, ich bin motiviert, die rotten sich zusammen. Und gleichzeitig ähm, entwickeln sich Schulen dann so weit, dass Lehrer sagen, das ist mir zu viel, das ist mir zu schnell, ich gehe. Und wir, für, wir entwickeln immer mehr eine Teilung im Kollegium. Wenn wir das nicht haben wollen, ähm, ist es wichtig, dass man ähm, sich dort vielleicht Rechte erkämpft äh, in, in Form der Schulleitung. Das ist absolute Überzeugungskraft zu sagen, ich verstehe vielleicht Ihre Bedenken. Wir würden gerne äh, einen Rahmen, einen Raum haben, in dem wir uns ausprobieren dürfen. Äh, dann wird man stark beobachtet, ähm, aber vielleicht kann man mit Erfolgen überzeugen, dass wenn man mal sagt, okay, ähm, ich habe hier die Möglichkeit gehabt, den, dieses Tool ist im Rahmen unserer Möglichkeiten. Ich würde gerne mit interessierten Kollegen so das gemeinsam mal ausprobieren, pilotieren, dass man dann sich mal eine, eine Erlaubnis erkämpft und dann aber auch, an alle kommuniziert, was klappt und vielleicht auch ganz mutig mal sagt, auch das hat nicht geklappt, das ist ja eines der größten Probleme. Das erfordert einfach extrem viel Aufwand und Energie und das sollte man niemals alleine machen. Wenn man das Gefühl hat, man ist alleine an einer Schule, ähm, muss man sich sofort erstmal eine Verbündete suchen, eine Allianz, die sich gegenseitig auch aufrappelt, weil man erfährt so viel Frust in dieser Minderheit, als auch teilweise als Speerspitze. Ähm, also es gibt ja Stifte, die sind ganz, ganz stumpf und dünn, und vielleicht auch schon ein bisschen Radikummi abgekaut, dass man sagt, nein, ich sorge erstmal dafür, dass ich einen Raum finde, einen Wohlfühlbereich, in dem ich mich entwickeln kann, in dem ich mich ausprobieren kann. Da sollte man ähm, als Gruppe sich gegenseitig coachen, Ziele formulieren, das ist ein Projektvorhaben. Ähm, und nicht groß anfangen. Man sieht um herum sind dann diese ganzen Leuchttürme, alles ist geil und auf einmal, ja, wir machen Zoom-Unterricht und unsere Eltern unterstützen uns dabei, ganz realistische Ziele abstecken, was ist eigentlich möglich und dann diese bittere Pille schlucken, dass das eigentlich nur der Rahmen deiner Möglichkeiten ist. Am Ende ist es ja auch okay, es geht um die Kinder und man kann auch Beziehungsarbeit immerhin noch leisten. Wenn Kathi noch Lust hat, kann sie ein paar sehr schöne Beispiele nennen, wie sie es geschafft hat, ihre Kinder die Beziehungsarbeit auch recht zu ich war davon sehr begeistert. Entschuldigung, hallo, Entschuldigung auch, dass ich so spät bin, ähm, es ging nicht eher. Ähm, ja, also ich habe zum Beispiel einen Ausflug geplant, den wir eigentlich an einem Tag gehabt hätten, ähm, jetzt so im April und hier in den Tierpark nach Olderdissen und habe zum Beispiel ähm, auf dem Padlet hinterher Dinge, Dinge hochgeladen. Allein das Padlet zu installieren war schon eine Hürde. Aber als das dann da war, konnte ich dann eben auch da Dinge hochladen. Und zwar hab ich den bin ich den Weg abgefahren, den wir mit dem Bus gefahren wären. Und dann habe ich ähm, den erzählt erstmal den Abend vorher mit dem Kuscheltier, also mit unserem Klassentier, was wir denn in den Rucksack packen. Und also im Prinzip haben wir einen virtuellen Olderdissen-Ausflug ähm, in den Tierpark gemacht. Das gibt natürlich auch, so 360 Grad-Touren oder so vielleicht in verschiedenen Zoos. Da müsste man sich mal informieren. Oder irgendwas, was in der Nähe ist, was man vielleicht auch so machen würde. Die Kinder waren völlig begeistert, haben mir dann darüber geschrieben, wo sie gern hingehen würden und wie auch immer. Also, das waren das war eine total coole Aktion. Oder, ähm, was habe ich noch gemacht? Überhaupt das Padlet zu installieren. Äh, Julian, weißt du noch irgendwas, was ich gemacht habe? Ich habe hab genau, hab einfach ein Buch genommen und habe mich da mit einer Perücke in die Ecke gesetzt und habe einfach irgendwie so ein lustiges Buch vorgelesen. Habe mich ein bisschen zum Affen gemacht, klar, aber es war total lustig und äh, das kam auch total gut an. Und im Endeffekt haben die gefragt, die Kinder, war das jetzt unsere Frau Häusler <lacht> und dann äh, so ein bisschen einfach auch sich auf die Schippe nehmen und dann haben wir zum Beispiel auch den Trommelzauber, das, den kann ich auch extrem gut empfehlen, da gibt es einen Link ähm, von dem Johnny äh, Lampert, äh, Lamprecht, heißt der glaube ich, da kann man, der, der hat auch jetzt momentan halt ähm, als Musiker seine Einbußen und kann halt im Moment nicht auftreten und wird nicht gebucht und ähm, der macht aber im Moment äh, so Online-Seminare, 25 Minuten Trommelzauber. Das ist Tanzen, das ist Singen, das ist auf, äh, auf, äh, auf Töpfen rumklopfen und äh, solche Sachen. Also das waren echt coole Sachen. Die Eltern im Homeoffice sind begeistert. <lacht> okay. Also äh, das vielleicht noch als kleiner Exkurs für, ähm, wenn ich nicht in der Lage bin, einen Schulleiter zu motivieren. Man hat auch noch die Unterrichtsebene, auf der man agieren kann. Und auch dort ist ein, ein Bereich des rechtlich Erlaubten und auch ein Links und Rechts, wo, wo man vielleicht nicht unbedingt ja, motiviert wird zu arbeiten, aber arbeiten kann. Hier dann am besten auch gucken, äh, das habe ich empfohlen, was ist in Sachsen eigentlich möglich, dass die Lehrkräfte sich dort interner verstärkt äh, verstärker vernetzen. Äh, und gemein, die haben sehr lokal ein spezifisches Problem. Ähm, und dass man sich gegenseitig dort motiviert. Ich glaube, wir sprengen gerade auch ein bisschen unser Zeitlimit und der Ulf war, muss auch gleich weg, habe ich gehört. Ja, das ist richtig. Ich habe einen Termin. Ja, äh, gibt es noch eine brennende Frage gerade? Dann Danke ich mich, dass ihr äh, zugehört habt. Ja, danke. Vielen Dank, Julian, an dich, dass du dir die Zeit genommen hast für heute. Sehr gerne. Danke, Birgit, für die Möglichkeiten. Gerne. Ja, und ähm, genau, Nächstes, nächste Woche finden dann die nächsten Hangouts statt. Ähm, die sind dann wieder im Basecamp angekündigt, wie immer. Ähm, schaut also einfach rein, dann wird die Grunde dann vielleicht auch mal ein bisschen größer. Aber ich fand es trotzdem, auch wenn wir so eine kleine Runde hatten, echt, echt spannend. Mhm. Dann vielen Dank an alle. Ja, vielen Dank. Dann noch also einen auch. schönen Nachmittag oder Abend. Das ist ja <lacht> Danke. Genau. Tschüss. <lacht> Danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss.